I'm so happy to be here today at the historical Bollemeier Rhein, one of the most impressive venue locations in Berlin, where Genesis is organizing G-Summer Dag. This morning, more than 200 partners, prospects and new organizations were enjoying an outstanding laser show, followed by the conference program. At the end, today, it's all about bringing inspiration. How organizations can orchestrate their customer experience to a higher level. And of course bringing Genesis together with their partner, prospect and customer community. Ich bin super stolz, dass wir heute wieder persönlich hier sein können. Wir haben eine tolle Veranstaltung, wir haben einen super Moderator Sven Hansel, der uns nicht nur durch Corona geführt hat und uns dort immer präsent war, sondern auch heute hier. Wir haben ganz viele tolle Sprecher, es wird ein ganz toller Tag und ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt wieder zusammen sind und uns auch persönlich austauschen. Es ist fantastisch, dass elf unserer ausgezeichneten Genesis-Partner live auf diesem G Summit in Berlin dabei sind. Egal ob auf der Mainstage Stage oder während den Breakout-Sessions, an der Expertise, der Energie und dem Engagement der Partner sieht man, wie wichtig sie für uns und unsere Kunden sind. Dieses Jahr hat auch jeder Partner seinen eigenen Demo-Stand, an dem er seine Fähigkeiten in diesem großartigen Ökosystem demonstrieren kann. Wir würden uns freuen, Sie bereits morgen wiederzusehen auf dem AWS-Summit, auch in Berlin. Genesis G-Summit 2023. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Stefan Grünsten, CEO der Infinite CX Group. Wir sind Genesis Goldpartner und EMEA-Partner des Jahres 2022. Herzlichen Dank, Genesis, für diese Auszeichnung. Unsere Strategie als Customer Experience Powerhouse für Europa ist es tatsächlich Genesis Plus X, Genesis-Technologie mit Partner-Technologie zu kombinieren für optimalen Kundenmehrwert. Auch das haben wir heute hier gezeigt auf der Veranstaltung. Herzlichen Dank, schön, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, es hatten Spaß. Mir hat sehr viel Freude bereitet. Danke. Wir sind nunmehr seit 15 Jahren Genesis-Partner und freuen uns sehr an dem diesjährigen G-Summit als Goldsponsor teilnehmen zu dürfen. Als Gold-Partner haben wir in der Zwischenzeit viele innovative Projekte und Transformationen mit unseren gemeinsamen Kunden umgesetzt und wir freuen uns auch dies mit Ihnen gemeinsam in Zukunft machen zu können. Lennart, was brauchen wir für einen tollen G-Summit? Eine unglaubliche Location. Check. Tolle Speaker. Check. Tolle Partner. Check. Eine interessante Agenda. Check. Was brauchen wir sonst noch? Vielleicht noch eine tolle Story wie die von Holy Crap, die aus dem Krabbenproblem in Berlin eine richtige Chance gemacht haben. Check. Klingt, Klingt ein super Event. Das war wirklich ein ganz außergewöhnlicher Tag, der uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und äh, sehr viel Energie gegeben hat. Und die nehmen wir mit ins nächste Jahr und da laden wir wieder auf.